Ich bin Markus vom Veganic Videoblog und zeige euch heute ein neues Video. Neulich habe ich euch ja halt gezeigt, wie ihr relativ einfach und schnell eine Art Bolognese Soße machen könnt mit den Big Black Bean Burger Patties. Heute zeige ich euch mal was, wie ihr einen richtigen Burger mit denen machen könnt. Nämlich, wie ich finde, passt zu diesen Big Black Bean Burger Patties richtig gut eine schöne, deftige, Barbecue-Soße. Und für diese Barbecue-Soße zeige ich euch gleich, wie es geht. Und was ihr auf jeden Fall dafür braucht, ist Liquid Smoke. Liquid Smoke gibt dem Ganzen nämlich diesen typischen rauchigen, barbecueartigen Geschmack. Also, mit Liquid Smoke und mit diesen Big Black Bean Burger Patties zeige ich euch jetzt einen richtig schönen, leckeren Burger. Los geht's! Das ist dann also der fertige Burger, so sieht er aus, mit dem Big Black Bean Burger Putty darunter und dann der sehr schön kräftig sämigen barbecue Soße. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze geht, direkt hier unten drunter findet ihr sämtliche Zutaten und die Zubereitung in diesem Fall ist extremst leicht, nämlich alles einfach nur zusammen in eine Pfanne auch mal aufköcheln lassen und fertig. So, dann viel Spaß dabei und wenn ihr Rückfragen an mich habt oder Rückmeldungen, schreibt mir gerne eine E-Mail an markusveganic.com. De. Dann gibt jetzt bei mir Lecker Lecker Burger und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!